Ich möchte Ihnen jetzt zeigen, wie Sie mehrere Termine auswählen und zum Beispiel drucken können. Wenn es um einzelne Termine geht, dann ist es am besten, die anzuklicken und hier in dieser Detailansicht auf Teilen zu gehen. Dort können Sie alle Infos entweder als Text kopieren oder gleich drucken oder sich auch den Termin in Ihren Outlook-Kalender exportieren. Manchmal möchte man aber mehrere Termine auswählen und das geht hier über diese Checkboxen und zwar in den beiden Ansichten Tag, oder Liste. Ich mache das jetzt mal für einen Filter, den ich mir mal angelegt habe. Der heißt Immobilien. Da geht es eben um das Thema Immobilien oder Wohnen. Und ich wechsle jetzt mal in die Ansicht Liste. Hier ist es immer noch gut darauf zu achten, dass hier eingestellt ist, auch nach Datum des Termins. Dann ist das jetzt im Moment hier ab heute. Ich möchte aber jetzt so eine Wochenvorschau machen und schauen, was stehen für Termine in der kommenden Woche an. Da wähle ich hier in der Datumsauswahl dieses Feld vom bis zum und gehe mal auf den nächsten Montag bis zum nächsten Sonntag. Und jetzt kann ich entweder hier einzelne Termine auswählen und anklicken oder auch bei diesem Feld hier oben alle, die mir angezeigt werden. Das sind jetzt zehn, das ist gut. Und dann klicke ich hier auf zu Mappe hinzufügen. Das hieß früher Liste, das heißt jetzt Mappe, ich erkläre auch gleich warum. Ich mache das jetzt mal und nun möchte ich eine neue Mappe erstellen, die nenne ich mal Wochenvorschau Immobilien. So und dann geht hier rechts eine Ansicht auf, dort finde ich jetzt alle Termine, die ich da hinzugefügt habe und wenn ich hier oben auf diesen diese beiden Pfeile gehe, dann öffnet sich ein neues Tab. Und hier habe ich jetzt auch eine Übersicht über alle Mappen, die ich bisher erstellt habe. Das kann ich hier oben wechseln. und Unterhalb der Mappe gibt es nun die Möglichkeit, nochmal in Listen aufzuteilen. Also zunächst ist alles, was ich hinzugefügt habe, hier in dieser einen Liste. Jetzt kann es aber sein, ich möchte vielleicht manche Termine noch besonders hervorheben. Ich erstelle noch eine neue Liste, die nenne ich Wichtig. Und dort füge ich jetzt zum Beispiel diesen Termin hinzu. Das geht einfach so mit Drag and Drop. Ich kann das auch wieder hier zurückführen. Und ich kann das hier auch fortsetzen, wenn ich zum Beispiel für verschiedene Kollegen Termine hervorheben möchte, sie in verschiedene Listen aufteilen. Es gibt dann immer die Möglichkeit, einmal an sich drucken. Das ist, ich mache das mal, Sie sehen das auch hier in der Druckvorschau. Dann werden die Termine mit diesen kurzen Angaben, die Sie auch auf dem Screen sehen, ausgedruckt. Und die zweite Variante ist Dossier erstellen. Das bedeutet ein PDF erstellen. Es ist je nach Browser immer ein bisschen unterschiedlich, wo das dann angezeigt wird. Hier bei Chrome ist das hier. Und in diesem PDF finden Sie dann alle Angaben zu den Terminen, also auch zum Beispiel Adresse, Ansprechpartner oder auch die Planung von DPA, wenn DPA berichtet. Und zwar wird das immer in der Reihenfolge geschehen. Also mit der ersten Liste wird angefangen und dann jeweils mit den weiteren hintereinander. Was außerdem neu ist noch, ist, dass Sie hier nicht nur Termine oder Themen hinzufügen können, sondern auch, wenn Sie dpa-select nutzen, Texte, Fotos oder Grafiken. Sie kommen zu dpa-select hier über diesen App-Switcher mit den neun kleinen Punkten. Dort finden Sie auch andere Angebote von dpa und Ihren Partnern. Und Sie können immer hier, wenn Sie auf das Produkt gehen, es auch kostenlos testen. In Agenda selbst... Wenn Sie diese Ansicht geschlossen haben, haben Sie auch hier über dieses Feld hier oben Zugriff auf Ihre Mappen. Sie sehen hier, ich habe auch schon andere angelegt und dann geht wieder diese Ansicht auf.